Dies ist die Geschichte einer Gesellschaft, die fällt. Hey, Ben! Laberst du mich an, ja? Schweinegeiles Teil. Hey, <lacht> Finden Sie, wir sind ausgerandeter Lila? <lacht>